Häufig reagiere ich auf Anfragen um Rat mit der Frage und wie sieht Ihr Partner das? Denn wenn ich nur die Sicht eines Partners kenne, bin ich genauso unfähig, einen professionellen Kommentar abzugeben wie ein Innenarchitekt, wenn man ihm nur eine Seite eines zu dekorierenden Raumes zeigt. Leider reicht es nicht zu erfahren, was der Anfragende denkt, dass der Partner denkt. Sondern ich muss es vom Partner direkt erfahren, um einen fachlichen Kommentar abzugeben.